So Reinig, wollen wir? Ja. Schau mal hier. Ja, genau. Okay, Jungs, dann. den? Habt ihr den Vorschlag? Ja, vorne. Ich hab einen Vorschlag. Hier? Weil ich weiß, wo ich. Wo? Hier. Ja? Hier. Hier? Mhm. Also hier, ja? So machen. Und ich habe auch noch ein kleine Sträuschen mitgebracht, weil ich persönlich da sein konnte und nur eine Karte geschrieben habe. Kommt das Blümchen noch hinterher, alter Junge. Ja, wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Ja, war eine schöne Zeit. Ja. Sagt, dann, äh, so richtig aktiv ging das ja bei mir los. Äh, so einig, kann sich noch erinnern, war das so 73 oder so? Das war neunte mhm. Klasse, glaube ich. Ne? Ja. Das war glaube ich so 90. 90 bin ich zum Bund, also muss es 72 kommen. Das ist der erste kommt sowieso. Ecke ist der erste kommt, aber rein in die, die Lehre. Ja, ja. ja. Also ach, nee, 72, 72 war ja 10. Klasse. Das, das muss richtig? ja schon 71 oder 70 gewesen sein. Weil ich habe mir die Gitarre äh, gekauft, da war ich in der 8. Klasse. Dann habe ich ein bisschen rumgeklimpert so ein paar, ein paar griffe und dann trafen wir uns mal über die gst weil doch dein bruder mhm. bei der gst gefahren ja, ist genau. und dann kamen mhm. wir in kontakt und dann hast du erzählt du klimperst wieder auf dem schlafzeug mhm. rum und mit ein paar leuten und so und dann komm mal her dann, dann bin ich dann dazu gekommen mhm. und das muss glaube ich so, so anfang neunte klasse gewesen sein dann haben wir in der schule hier geübt das heißt so, schule. ja ja genau und, und und und hexe hat noch gesungen glaube ich so ja, ja. Und dann war hier mal so Schulfest und sowas alles, und dann kam Bürgermeister wolf der hat uns da noch die Anlage besorgt. Weißt du noch die Anlage besorgt? Na? Ja, 1972 um haben wir dann die Einstufung gemacht, mit dem Trecker hingefahren, glaube ich. Ja. die wir Auto hatten, die Krübelin. Das war 1972 schon. Das war 1972, 1973, Ja, das stimmt. Das war 10. Klasse. Und dann? müssen sind wir eine Lehrerin gekommen. Ja. da habe ich auch aufgehört. Ich ja bin genau. Ich und 1972 war dann mein 10. Klasse Abschluss äh, in Bad Oberan, oben auf dem Buchenberg. Da sind wir dann in dieses Terrassencafé ja. eingerückt. Da hatte hier die Band Klaus Zumack noch gespielt. weil Hans, Hans Zumack. Und dann hatte ich ihm vorher gesagt, er wohnte bei mir unten im Haus. Ich sage Hans, da kommen meine Jungs mal vorbei, wir spielen wir da mal. Dann macht ihr eine Pause und wir spielen. Da sind wir doch alle eingerückt und die haben alle gestaunt, dass wir da Musik gemacht haben. Die wussten <lacht> überhaupt nichts davon. Na gut, das war noch Zeit. Ja. paar Jahre her, Und als dann, ich glaube, Reini, du bist denn du zur Armee? Armee. Du bist denn zur Armee und, und, und, und äh, Harry, glaube ich, auch. Und der ja. Das, ja, die war also, das. Und, ja. und dann haben wir noch ein Foto gemacht, dann war eine Münde, weißt du noch? Einer ist zu Hause von, geblieben, von, von der war der mhm. Nee, ich war nee, dabei. Der war ja. das, das war Harry. Klaus da war nicht dabei. Also Doch, wir, zur Armee wir drei... Äh, Quatsch. Auch Armee drauf, Ach so, zur Armee, aber ja bei, bei dem nicht. Foto waren wir drei und Harry dabei. Wir haben drei drin. Jahre auch ne? Und klaus der, wieder der war, nicht war noch dabei. Ja, wir hatten ja da das das noch Träume. Wir haben auch gesagt, wir, gehen, wir lassen uns alle zur selben Einheit ziehen.